Und dann brauche ich mal was, was ich mit meinem Stein anfange. Sonst ist der komplett für nichts. Für nix. For nothing. Ah, oh, schade, auf die Landzunge kann ich keinen Beobachtungsturm draufstehen. Pommes, okay, bauen wir mal einen Pommes-Turm, geil. <lacht> okay, was können wir sonst noch bauen? Nix, toll. Hm, das ist gut. Oh, yeah, das ist gut. Ich weiß noch nicht, wo meine Grenzen überhaupt sind. Die Grenzen zum persischen Empire. Hm. Die haben schon gesteckt worden, glaube ich. <lacht> Pommes. Cool. Boah, cool. Oh, fuck. Das ist die erste main Wie einfach alles irgendwelche depperten Sounds macht. Ja. wow oh, wie viel Holz das da gibt. War ah, da kannst so. Ja, aber extrem viel Holz. Vor allem schon halber, das ist Aber ich hab noch so viel. Schon 1400, ey. Alter. Wir brauchen da Gold 800, 1000. Boah. Es scheint mir, als bräuchte ich mehr Goldmenschen jetzt nicht. Oh, wir okay, werden schon mit easy bauen. Easy. Oh so. uh, ja, Scheiße, der macht doch gar nichts. Die Pommes, toll. So, du baust mir auch was. Was baust du mir? Solche Dinge. Pommes, cool. Hm, wo haben es denn da? Hm, na, ah, dann fangen wir mal da. da schon wieder an mit der Entwicklung. Weil Wir sind in der Inselwelt, da braucht man bekanntlich Schiffe. habe ich gehört. Ups. Hm. Aber jetzt funktioniert der Connect echt super. Ja. Also du kannst nichts sagen jetzt. Halt. Jetzt hast du das wahrscheinlich versucht. Connection timed out. Mhm, genau. <lacht> Tot. Oh, noch zeig. Ah, vielleicht kann ich vielleicht die neuen was? Oh, hm. also, was haben oh, wir jetzt gemacht? Die Spiele plus ich und gesagt. minus. Ah oh, ja, jetzt, jetzt ist jetzt wieder normal. Was? Das hier ne? Jetzt kann ich neues researchen. Hm. Moment nicht. Oh, das ist schlecht. Hm. Wir noch her, ja. Lagergrube. Das kann ich mir gerade leisten. Sie müssen mehr Häuser bauen. Achso, ist das so? Pommes muss ich auch noch bauen. So, noch schneiden schneiden. So, da ein bisschen Angeschlagen. Hm, was machen wir jetzt da? Eigentlich nichts. Du hast sowieso keine Chance gegen mich. Na eh klar. <lacht> Natürlich. Ah, besonders wenn die Hälfte von meiner Population da gerade nichts tut und rumsteht, steht. Mhm. Weil sie auch am Baum nicht vorbeikommen vor allem. <lacht> Toll. Herzlichen Glückwunsch. Hm, Nahrung. Passt. Scheiße, hätte nicht da sein. C fix. Genau. Der ist fertig da. Dann machen wir gleich den nächsten Spot. <coughs> hm, mehr durch Hunde. Du, Kann ich noch was researchen? Hm, ah ja. ja, Age of Empires ist echt ein tolles Spiel. Das mhm. erste ist toll und das zweite werden wir auch alles noch ausprobieren, Leute. Genau. Wenn es mir mein Connect erlaubt. <lacht> <lacht> Ach Gott, ich kann kotzen. So, Pommes, ja, desto da kotzt du auch, wenn du von McDonalds zu viele Pommes frisst, dann muss man kotzen. Pommes. Genau. Oh, no. Ist halt so. Pommes. Pommes. Achso, jetzt habe ich da so Fischkuhl... Oh ja, die Schnee. Hm. Lol. Fuck, ich habe... Habe ich noch irgendwo Gold bekommen? Ich brauche mal so einen Speer oder so. Den leiste ich mir jetzt einfach. Dekadent wie ich bin. Ich noch irgendwas weiter? Was? Wir brauche ich zum Aufstieg? 1000 Nahrung? Gut, okay, das ist ja nicht so schlimm. Aber 800 gut. ja gut. Hm, das Gold, das... Das Gold hoffentlich noch ein So, ihr hört sich jetzt einmal auf, da ja. ihr. Macht's da weiter. Und du? Oh shit, da oben ist mein Karten zu Ende. LOL. Nee brauchen wir paar Breitschwertkämpfer. Kunis, genau, Mila Kunis Schau gar nicht mal so ja, schlecht klar. aus XD Was? Du kommst ernsthaft nicht vorbei Bist du irgendwie dumm oder so? <lacht> Lauf bei dem Typen Ich glaube ich brauche noch mal Heiser Jetzt bring ich mal das Viech da um hey. oh. Ich mal da, ja. oh Gott, Heiser muss ich auch wieder bauen Mm. Naja, gang sogar noch, na wurscht. Genug. Um. So, jetzt gehen wir da her, dann bringen wir den Löwen um. Erectus! Kaputtus! Kaputtus Löwus! Löwus Kaputtus! Aha, da ist nunmehr so ein blöder Wald. Aha! Ah. Ich sag das. Erectus! Ich brauch mehr Gold! Ractus, Verbus, Kunus, Milakunus. Ich brauche mehr Guit, ich brauche mehr Guit, ich brauche mehr Guit, ich brauche mehr Guit. Verbus. Wo ist Gold, mein Freund? Wo ist Gold? Da ist so eine äh, Nahrung. Oh, Mann, da ist kein Gold. Ich brauch kein Void, ich brauch Gold! Hm, du kannst du uns von mir kaufen, wenn sie ist. <lacht> was hast du so früh hin? Hm, Bissel! Alter! Oh shit! <lacht> nice! Hi. Sehr gut! Lol, ich kann ihn nicht mehr zurücksenden, oder was? Scheiße, also <lacht> Sehr gut! Easy going! <lacht> ja, geil, ich hab kein Gold mehr, ich bin hier. Toll! Was? Lauf bei mir, oder? Nice. Hm. Ah, die stehen auch, weil wir um einander heute. Hm. Cool. ich muss jetzt irgendwie meine Gold auskommen. Lauft. <lacht> Wie viel Gold brauche ich gleich nochmal? Oh, habe ich ja schon. Oh, Hm, shit. Ja, ich glaube ich mache jetzt wirklich ein Trading Ship. Hast du einen Hafen, ja. Schau, oder? Natürlich, ja. Oder oh, die Bound. Oh die blade. Dann müssen wir. Dann muss ich da Gold abkaufen, weil. Okay, du. Ja, du ich hab so mhm. eine. Ein, hast du dann noch kein Holz oder wie? Nein. Ich hab kein, kein Fleisch nicht. Oh, ja, das kann ich da schon verkaufen. Ich hab extrem viel. Mhm. Also kein. Wo, du kannst irgendwie keine. Du keine Bauernhöfe bauen oder was ist da? Doch, natürlich schon, aber das äh, dauert mir zu lang. <lacht> also ich hab natürlich Bauernhöfe, aber die kommen nicht nachher. Also ich kann es nicht im Gleichgewicht halten, das Fleisch. Aha. Mhm. Ja, das ist doch noch ein bisschen balanced. Weil das war natürlich zu dumm wenn, wenn ich jetzt da irgendwie ge. geh wäre. Weil ich hab so viel Holz, ich hab so viel Zeug. Mhm. Aber ich habe kein, kein Gold fast. Oh mein Gold geht so neige. Ich such's nicht gern, aber es ist leider so. Warum gegen Gold tauschen, Holz gegen Gold tauschen, Steine gegen Gold tauschen, aha. Genau, nice. war da? Dann vorher mal zu dir, hm? Ich weiß nicht, ob du da oder ob es automatisch macht, keine Ahnung. Na, ja, es macht anscheinend nicht. Aber dann, dann stellen wir ein bisschen ja, auf Neutrale. Mich auch. Was wo? Nein, das ist nur der Turm. Stellen wir mal in Diplomatie auf neutraler aber dann Aha, wo hast du denn? Okay, Leute, jetzt handelt man da mal ein bisschen. Wo hast du denn das Ding? Da irgendwo in der Nat. Da. Oder was hast du für einen geilen Hafen? Der schaut mir mega aus. <lacht> so, so, jetzt was. Was muss ich jetzt eigentlich? Nahrung gegen Gold tauschen? Lol, oder? was war jetzt das? Was? Der, der vor ist da anscheinend der Route. Genau. Jetzt mache ich Nahrung gegen Gold, oder? Genau. Und jetzt? Oh, ne? Aha, jetzt hatte er da Gold dabei und fährt wieder. Geil. Cool, na, no. scheinbar wird's Nahrung gekriegt. <lacht> Whatever. Hast du? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich hab nicht hingeschaut. Äh, äh, es anscheinend wieder Nahrung dabei oder so. Jetzt hatte er Nahrung dabei, ja. Mhm. Sagt's bei mir auch. Jetzt hat er wieder Gold dabei, 20 Gold. Lol. Wenn ich gibt du mir jetzt, jetzt darum, wenn ich, ich bei gib mir ich jetzt Covid oder so? Nein, das glaube nicht. Bei mir, ich weiß nicht. Er druckt Nahrung zu dir. Okay. Schaut gut aus. Und das kannst du einmal anklicken und dann musst du ihm Route geben. Aha. Ach, die machen einfach gar nichts da, cool. Aha und schon geht's weiter her. Zack. Hm. Was kann ich da noch machen? Lol. Also ich habe so viel Nahrung, das... da kannst du mir gerne was abkaufen. Du kannst da. Aber ich glaube, da muss ich dann noch die Schiffe schicken. Ich schicke da noch ein paar. Eins noch. Ja, wenn Lohr, du da auf eine ganz schiefere Schiffe. Cool. Ja, cool, ne? Mhm. Was? Was entwickelt die Kaserne schon wieder? Da kauft er sich Nahrung aus dem Perserreich. Ja, oh mein, oh mein. Pommes, cool. Pommes aus dem Perserreich. Na, die gibt's bei uns nicht, die Pommes. Ich glaube, es wird der Videotitel: Pommes aus dem Persereich. <lacht> <lacht> Please. Please, Pommes aus dem Perserreich. Oh, die Müll. Aber die richtig. Space war ganz geil eigentlich. Ja, ja, natürlich. Das müssen wir mit dem Walter und so anders spielen. Ja. Ich kann einfach mal Elefanten machen. Ja, genau. lauf bei mir. <lacht> Können deine Assyrer das eigentlich ja, auch Elefanten oder? na das ist glaube ich. Anderes. Dafür kann ich andere so machen <lacht> Mhm. Ich glaube die ganzen Rassen sind schon R Rassen. Völker sind ziemlich gebalanced. Ja, ja. ja mein Gott das ist jetzt zu Ende. LOL. Ich kann mir dann mal wieder mal um ein Holz abbauen oder so. Ja, ich muss jetzt auch mit gut dabei, weil sonst stehe ich. Das kann ich denn noch so bauen. Weltwunder, auch. Ich kann auch nicht leisten. Ah, <lacht> oh, scheiße. Ja, ich kann es mir einfach mal hart nicht leisten. Mhm, Eisenzeit ist das letzte, Jahr. Genau. Mhm, mm da gibt's so Interessant. Du kannst wirklich deine Nahrung nicht managen, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei meine Overabundance da. Mhm. Mm Holy shit. Yay. Yeah. Ah ja, ich hab auch noch nicht voll abgegradet. Die ganzen Nahrungsmöglichkeiten. Ja, weg immer fast über tausend, über wenn ich nichts ausgibe. Hm, ja, schau, aber mei. wenn ich nichts ausgib, super. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das wird er nicht weniger. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> Aber da die ist doch gar nicht die Fader. Mein Gott, der hier, das auch so Idioten. So. Mein Connect ist aber echt super im Moment. Oh, sag's nicht. Hm, das brauchen wir. Kaputt. Ja, mein Fischerfotel fischt. Okay. Schau mal gut. Wart. Wart. Wart. Wart. Was? Was? Was was, was? 2.000 Nahrung, lol. <lacht> ich nicht. Nice. Wahrscheinlich nimmst du mir dort Nahrung, oder so? <lacht> Nein, das Ding kostet immer Moment 2.000 Nahrung. Ach so. Oh fuck, 2 Löwen. Ja, Lego. Kann ja, ich mal mein lieber was anderes Fürs <lacht> wie für ein Kart. Eigentlich zwei und so bauen. Ja, ja, dann kannst du gleichzeitig machen. <lacht> nee, das ist nicht schlecht. Hier, yes, ist yes. So, wir von euch hat nichts zum Tor. Du gehst hier. Ja, der tut um, aber nichts. Was gut, die haben einen Steu, glaube ich, oder? Leute, der ganze Wurm, ist schon weg. Ich müsste halt vielleicht eine Bogenschießanlage bauen, ich voll Idiot. Oh, ich baue jetzt so ein Schief einmal. Ja, warum scholzen ihr da oben alles ab? Halt doch da einmal alles ab. Boom. Sie müssen mir ah, ja genau. Danke fürs Gespräch. Ja, ich baue ja schon. So, oh, Lego Mio, ist das teuer? Oh, Lego Mio, ja. Bei mir ist alles sehr teuer. Was also ist schaurig, und da trifft er immer das Loch. Und dann morgen sind wir Hä? Macht's doch bauen, please. Do. So. Die machen nix nichts mehr. Na, no, zu fixt. fix. Das war falsch. Scheiße. So das ist zerrissen, das Gebäude. Wie geht's mit Handelsflotte? super super Pommes, Pommes. Oh. Oh, ist das teuer, Das ist so geil! <lacht> Mann! Soll ich mal das Teil hier ist. Also, ich, ich müsste jetzt mal eigentlich schon was anschaffen. Der Der Geilheit wegen, was. So, jetzt bauen ah, wir noch nochmal einen zweiten. Da, Sch. Doida. Loge, bauen wir uns nochmal her. Sch. Kann man den Loop bauen? Auch oh, dies. Ja, das, das kaufen wir uns. Ich glaube, ich überwende zu viel Gold. muss so irgendwas haben. Ha! <lacht> <lacht> <lacht> Lol! Ha! <lacht> <lacht> Lalalala! Was kann ich denn? Kann ich auch was zahlen? Ich tatsächlich, nur habe ich es nicht, weil ich nicht deppert bin. Ja. <lacht> Bauen wir da noch mit sowas ja. her? Oh, super! so, war ah, hat er das Käufer? Ja, thank you. Du wirst trotzdem nicht gewinnen, richtig? Ich werde gewinnen, natürlich. Das, das ist reich wird gewinnen. Oh, das ist geil. Was kommt denn dies? Ich, ich werde für Fisten, mein Lieber. F fistern. So habe ich jetzt eigentlich so eine Bogenschießanlage. Das Klumpen wird zum Oh ja, was kann ich denn da wieder? Wo ich die Mora? Hm, Hmm. Dann machen wir Ach, mal das. Das werden die Obermacke Einheiten. Jetzt Warte mal, was haben wir denn da? Also du passt mir jetzt nochmal mal so einen Klump an Steuer irgendwo hin. Da. Komm es, geil. Boom. Hm, Ach aus. Ja. Bringen wir jetzt mal das Zeug nochmal da hin. Hm, kriegt dies? Bringt sich es heute eine, ihr Deppen? So, und jetzt weiter. Da, vorne. Was kann ich da essen? Oh, Alter! Das ist so billig, Und also, Wie viele Einheiten kann man denn maximal haben? Das war jetzt interessant. Lol. Das bringt gar nichts, wenn man heißen <lacht> kann. Chelsea. Ich hab's zwei Einheiten kann man maximal um die vierten 50. Hm. Oh, die ist Ja, ja, das ist natürlich Brahma, das. Ja. muss mir jetzt jetzt wo Archer's Range Dingel oder jetzt wo die Casini was eigentlich ja, geil Pommes, Yay Aber DAKES geil Tabanaki Oh uh, ja die ist. Cool Fertig doch. Oh, was kann ich denn jetzt machen? Was? Na. Alter. Boah, ist der da <lacht> ja. Loll. Oh, scheiße. Thomas! das oh, ist ultra trotzdem. Du baust jetzt Zorn? So an. Du baust Zorn. So an. Du baust Zorn. So an. Du. Oh ja, ja, ist so geil. Fuck, wie viel Holz da? Was? Ein Löwe? Ist das der Ernst? Lol. Der Löwe ist tot. Ernsthaft? Geil. <lacht> Lauft! Na dann. Freunde, ich hacke jetzt einmal das Zeug da weg, weil mir das jetzt auf den Sack geht. So. So, dann brauchen wir. Oh, ist der... Lol. LOL. LOL. Ist der geil. Nicht genug, was? Was? Are you kidding me? So, dann isst man mal den Elefanten. Schau, ich e esse Elefanten zum Frühstück. Und du nimmst es nice. in, in dein Militär her. <lacht> Lächerlich. Was ist denn das? Lange. Was? Warum ist die nicht gebaut? Warum lange. Was? Warum ist doch doch doch doch ich doch okay, doch Entwickelt jetzt einmal den Typen Number Wonder. Ja. Hm. Da. Es schmerzt, aber es ist nötig. So, Typ, du. Jetzt bauen wir den großen. Jetzt wird mal. Hier geht es jetzt alle da. Jetzt alle da hier. Und aus mir genau dieses Stück da weg. Genau das da. Sie haben Ihr Bevölkerungslimit erreicht Shit Was tun wir? Sie haben mir Bevölkerungslimit erreicht. Jupp. Nee. Nee, komm. Mhm. Mega scheiße. Boomes. Und jetzt habe ich nicht einmal so viele Einheiten wie wahrscheinlich mehr Dorfbewohner als Einheiten. Oh Mann. Ja, ja, ja. Oh Mann. Ja wo hat man denn eigentlich am Kornspeyer glaube ich oh lol war das Dier oh lol war das Dier und na. ey du Arbeit das war ein bisschen Dier dire ist geil. Hm, was stimmt denn jetzt? Ich muss jetzt irgendwas mit meinen Storner da Weil die Storner, die bringen uns überhaupt nicht mehr. Oida was ist denn dies Oida Was ist das denn? Lol. Nichts okay. brauchen wir. Ah Scheiße, fuck, ich kann ja nichts mehr. Wie gesehen? Was nö? Warum? <lacht> <lacht> <lacht> ah, blöd. Sind no. da? Oh, der Typ. Jo, scheiße. Cool. Da geht es ja ohne der Bevölkerungslimit. Da. Ja. Richtig. Also mit dem Bevölkerungslimit besser gesagt. Richtig, Kage. Okay. Hm, naja, mei. Dann müssen wir bei Zeiten nochmal unsere ja. friedliche Koexistenz beenden. Ich merke gerade so der Connection auch gerade wegen gesagt. Das Gute ist, wenn wir sterben. Dann können wir wieder. Können wir wieder was machen. <lacht> hm. Hm, ich verlagere noch mal meine Einheiten. Lol, das zählt zur einfach mal. Läuft aber tatsächlich ist es nicht mehr, Na, Oh. Oh, okay. Oh ja. Ja, ja, ich hab jetzt Angst um dich... Weißt du, wo? Ja, du.